<lacht> mit einem 1 nächsten Sunset beginnen wir den Tag Es ist irgendwas mit 6 Uhr sonst was wir haben ungefähr 4 Stunden geschlafen Walter macht sich gerade sein Mittagessen Ich habe mal ein Fleisch mitgenommen und äh, Lukas was kriegst du? Ach ja, Wiener und so klein Kramklump Genau, haben wir gestern noch bis um eins geschnibbelt, mit Arbeitsteilung. Lukas hat das meiste geschnitten und dann ist er irgendwann duschen gegangen und fertig gemacht und dabei wieder geschnitten. Viel. Ah ja, da haben wir auch ein 19. So, das ist für das Outro wieder. Jetzt muss ich aber viel Stable halten und das kann ich gar nicht. Also, das sollten wir machen. Okay. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind jetzt in der Gamescom. Eine kleine U-Bahnfahrt haben wir hinter uns gehabt und wie man sehen kann, gerade immer rundum, sind ziemlich viele Leute da. Wunderbar, perfekt. Wir haben Gott sei Dank wieder so ein Pre-Entry-Ticket gehabt und da hinten sieht man es dann ganz viele Leute, die einfach wieder anstehen. Und nichts deren. Aber wir haben wenigstens schon hier drin und der haben wir nichts. Jetzt schauen wir ein Improvement. Und und jetzt, jetzt, die müssen halt zwei Stunden warten. Und wir bloß eine? Oder das stimmt. Ja, ja. Die? Bloß noch halber dich, schauen. Stimmt, die haben da später einen Einlass, gell? Was? Ja, genau. Die, haben dann nur, die müssen noch eine Stunde länger warten. Und wir, wir können uns dann schon vergnügen und haben kaum Anstiegszeiten. Was halt ein bisschen scheiße ist, was letztes Jahr besser war, ist, dass damals da drüben schon die Bundle verteilt worden sind. Ähm, das stimmt auf jeden man Fall. über 18 ist und blablabla, bla bla. jetzt kann man das, oder muss man das fast zwangsweise während seiner Pre-Entry-Zeit in die Hallen tun, was eigentlich richtig blöd ist. Wo ich jetzt auch nicht genau wisst, was ich anschauen darf, was über 18 ist. Ich habe mich null informiert, äh, davor über die Games was ich anschauen möchte. Ja, ja apropos null informiert, über was freuen wir uns denn heute für Spiele? Was gibt es denn heute für Spiele? Äh, du freust dich wahrscheinlich sehr stark über Age of Empires äh, 4, glaube ich. Ja, da ist, glaube ich, so ein Announced Trailer rausgekommen, ich weiß nicht, ob sie irgendwas sagen, aber ich glaube, sie zwang live auf der Gamescom oder haben gesagt, äh, Age of Empires Definitive Edition, das ist quasi so ein Remastered Age of Empires 1 mit neuen Animationen, aber der gleichen Engine. Äh, ich glaube, das haben sie gesagt oder werden sie sagen. bin mir nicht sicher. Aber wir schauen jetzt auf jeden Fall einmal um und schauen wir, was es so gibt, wahrscheinlich wird das gleiche wie letztes Jahr. Und genau, hast du noch irgendwas zum Song? Nein, nicht wirklich, schauen wir uns mal um. Äh, hast du noch was zum Song? Uh, Assassin's Creed Syndicate kommt dann aus übrigens. Gibt das echt da? Ist das, wird das vorgestellt bei der Gamescom das jetzt? Das ich fast sicher. Wow. Ich möchte es aber eigentlich gar nicht sehen. Außer es wird heute einmal gut. Wow. Aber das war bis jetzt noch nicht der Fall. Danke für den Zug. Wow, super. Ja gut, alles klar, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und habt ich Bruder, also, wir begeistert. Farming Simulator 2018 spielen, ja? Nein, das ist nur äh, neuer. Das, das ist Pure Farming 2018, ja? A pure Farming, ja, wichtig. Das ist das ganz der erste anders. Konkurrent. Ja, leck. Ja. Nein, es gibt, mehr, gibt mehrere Konkurrenten. Ja, wow. Sie haben So, sehen wir jetzt wieder, der Lukas. Hallo. Hoffentlich gut, was? Geht nicht gut, die. Nee. Poster. Oh. Ich würde gerne sagen, dass du ein bisschen hinten oder so, wenn du das Ja. Alles klar, wir haben den Age of Empires Stand gefunden. Lukas ist schon fleißig am Zocken. Da ist scheinbar irgendwas vorgeneriert oder von einem anderen Spieler bereits äh, erbaut. Genau, dann werden wir unsere Erfahrungen mal sammeln. Also wir haben uns jetzt einiges angeschaut, Pay safe Card und so weiter, völlig interessante Stände. Äh, und jetzt wenn man sagt, es ist jetzt sehr viel los, wie spät haben wir es? Wir haben uns jetzt 12.04 Uhr. Ich glaube irgendwann müssen wir uns wieder mal zum Essen setzen. Was macht man jetzt eigentlich? Das wobbelt, das ist geil. So jetzt sieht. Also wir haben schon ziemlich viel Merch, wenn man sagt, filmen wir mal Da oben. Da oben. So? Ja. Wir haben wir schon ziemlich viel Merch gekriegt. Wir ähm, setzen und wir werden mal weiterhin schauen dass wir sehr viel kriegen, weil wir möchten wir nämlich völlig überladen, da wir daheim gehen. Weil das ist so geil, weil wir wohnen am Berg und da muss man das Outfit zahlen, das ist voll geil. Äh, äh, was hältst du bis jetzt von uns Was ich bisher von was halte? Von, von allem, also was hältst du von uns Also das Problem dieses Jahr ist, dass für meinen Geschmack sehr viele gute Spiele rauskommen. Und dann weiß man halt nicht, wo man anfangen soll. Ich will irgendwie alles probieren, aber äh, die ganze erste Stunde mit dem Pre-Entry habe ich damit verschwendet, nicht zu wissen, was ich zuerst anschauen soll. Und jetzt ist alles voll. Und jetzt sind die Wartezeiten astronomisch. Warst du gehst auch schon da oder nur heute? Oder? heute? Heute und morgen. Am Morgen bist du auch da. Ja, mir auch. wunderbar. Moment. Ich gebe dir Thumbs up auf... Äh, das ist ein schwarzer Daumen. Ich weiß. Das, das ist Blackfacing. Äh, Black Power. Keine Ahnung. Die Merch-Abteilung wird jetzt sicher einfach eine Müllpresse sein. So vom, vom Wirkungsgrad her. Ist der Quetschstich. Ähm, und ja, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Pre-Entry-Ticket. Außer man hat sehr viel Geduld sollte man schon sich ein Pre-Entry-Ticket kaufen, weil die sind ja limitiert. Das stimmt. Also wir haben halt, glaube ich, wann haben, wann haben wir es gekauft? Am ersten Tag oder ja, so? am ersten Tag des Tickets verkauft haben wir gleich zugeschlagen. Für heute und morgen halt. Weil Samstag ist sehr voll. Ja. Am Sonntag ist dann es so, dass die Hallen einfach gefüllt werden mit Menschen und zum Schluss, also am Abend dann, heute halt wieder entladen werden mit Menschen. Aber da, da steckt keine die stehen einfach alle drin. Das ist dann wie ein Silo quasi. Also da kann man dann Menschen silieren quasi. Und dann, ja, kann man Trichlor die wieder. Tri Trichlor Silan. Ein Zwisch eine Zwischenstufe bei der Produktion von Silizium. Ich habe vorhin so einen Skyrim-Stand gesehen für Switch und keiner war da. Das war richtig Steppenläufer-Level von gar nichts. Das ist eigentlich schon so eine Art Lachnummer. Dass jetzt Todd Howard einfach Skyrim kommt jetzt für Switch, nächste Woche kommt's für die Mikrowelle und irgendwann kommt's für deinen Taschenrechner. Wart's nur ab. Aber Texas Instruments verwendet seit ungefähr 568 Milliarden Jahren den gleichen Prozessor. Ja, deswegen Skyrim wird einfach immer effizienter gemacht, anstatt dass neues Bethesda-Spiel rauskommt, neues Elder Scrolls. Haben sie sich darauf fokussiert, einfach die Creation Engine in der Version von Skyrim so kompakt und so effizient zu machen, ohne Bugs zu fixen, komischerweise, dass, dass es irgendwann auch auf Texas Instruments laufen wird. Also für diese langweiligen äh, Unisitzungen bzw. Vorlesungen, für die langweiligen äh, Schulstunden wird es dann super sein, dass dann jeder Skyrim spielen kann. Das war's jetzt wieder. Gut, dass du reingezoomt hast. Das war's jetzt wieder. Wir freuen uns auf Skyrim, auf Texas Instruments ich äh, Rechner. Ich hab sogar Fall noch einen Skyrim. daheim, das müssen wir mal ausprobieren. Kann, geht da ein Multiplayer? Ja, es geht ein Multiplayer über Infrarot. Infrarot? Alles klar, das probieren wir aus. Dann, Doch, wir bis da später, gehen wir da jetzt hin und tun wir was. Was? Nein. Oh ja, jemand hat hier Oh, oh da muss man...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 Yes yeah.